wir haben hier, hier rechten Chopper? Ja Kass von JTEC Kass hört Wir haben im Nordwesten über der Kalitea Bucht noch einen äh, Transporthubschrauber, kannst du den unter vornehmen? nehmen? Confirmed, da ist Transporthubschrauber, okay. Engage. Er schmeißt auch munter Flares, da siehst du ihn hoffentlich recht leicht ghost talk engage guys good effect copy that Uh, please prepare a drop first. Repair. Kass von JTEC. Kass hört. Bei der Absturzzeit ist grüner Rauch, Rauch geworfen worden. Bitte nochmal 3 Hydra mit großem Spread über die Absturzzeit runterlassen. Uh, Copy Archer ah, von JTEC. Will ich heute. Archer für Ja, hört äh, Ich bin wieder aufgeladen Ich würde jetzt in der Nähe der Basis bleiben, von hier aus schießen und wenn ich was Neues brauche, wieder zurückkommen und aufladen, solange bis wir die Basis fallen lassen Gut, Vernünftige Informationen, Frontabschnitt grün ist gefallen Feind hat wahrscheinlich schon Radupoli oder würde ihn bald nehmen Das heißt wir kriegen jetzt auch von Süden ein bisschen Bedrängnis rein, nur zur Info. So verstanden, liegt gut in meinem Feuerbereich. Ja, der Marker Archer ist noch nicht mehr aktuell, oder? Dann bitte weg. ist entfernt. Kass von JTEC. Kass hört. So, dann jetzt ist Archer wieder on Station. Bitte du selbstständig mit OPZ Funkkontakt aufnehmen, ob wenn du jetzt landen würdest, für den Resupply von dir alles bereit stünde, weil es hilft mir nichts, wenn du jetzt landest und dann ist da nichts. Erstmal das klären und dann wieder Meldung an mich kommen. That, uh, uh, Fahrzeuge sind schon vor Ort, also waren schon vor Ort eben. Okay, dann nimm mir bitte jetzt noch den Chinook raus, der gerade über die Absturzstelle fliegt und danach darfst du RTB. Bernard, ist der CS noch Einsatzfähigkeit oder ist er Rand auf Rückflug? Nein, der ist noch Einsatzfähig, der geht auf den Chinook gerade. Perfekt, danke. Chinook ist down. Command hier. Chinook wurde von jemand anderem getroffen. Check, dann RTB, wenn du meinst, am Boden ist eh schon alles bereit. Und Kass, bitte melden, wenn gelandet und noch nicht aussteigen, weil sonst Funkkontakt abgerissen ist. Copy that. ich habe gerade kein Lagebild. Sind die Marker aktuell? Mehr oder weniger. Also jetzt alle, meine Jungs sind gerade alle rund um Meetup. Tango 2 hat nicht markiert, die sind aber auch rund um Meetup. Wir bereiten uns vor, auf Position 3 rumzuziehen. Ja. Was ist der Marker Outpost? Ähm, gleich. Äh, repeat please. Thank you. Thanks. Der Outpost war ein verbündeter Outpost, der uns gemeldet hat, dass feindliche Truppen jetzt den Outpost überrannt haben und jetzt nach Rodopoli einmarschieren, das heißt, hier wird es gleich ein bisschen heiß, da kommen wir gleich aus von beiden Frontlinien. Okay. Positive. Move to 5 Position number 3 and be ready to the road The main road Bin wieder in Position und eingezeichnet. All Tango's. Check, ich es, danke. Herr Bernhard, wie bereit bist du für Kriegsverbrechen? <lacht> Warum? Naja, mitten... Also, wir... wir bist du gerade auf der Karte? Äh, jetzt, ja. Die Straße hier kommt der eine NATO-Trupp und dir der andere. Wir könnten hier Minen hinlegen, mitten in die Stadt. Wenn ja, T-Minen sind hinlegen. keine großen Kriegsverbrechen, das ist okay. Ja, dann würde ich doch bitte ein Cluster mitten in Rodopoli haben, dass quasi die beiden Panzerzüge da schon mal ein bisschen angesprengt werden. Archer von JTEC Archer hört AT Cluster Munition laden Marker ist AT Cluster 5 Das ist mitten in der Kreuzung von Rodopoli Meldung, wenn bereit Ja, ich sehe es bereit zu feuern 46 Sekunden bis zum Antworten. Ausführen Auf dem Weg Information, weil es nähern sich Panzer aus Südwest und Norden, genau diesen Punkt. Kurs für JTAG. Hört. JTAG hört, Kass. Wie er groß gelandet und ready to okay, aussteigen. Uh, Gut, dann resupplyen, Meldung, wenn wieder am Funkgerät sitzend. Kapitel. Oh, hey. hoh! Clustern 3, 2, 1...